Was bitteschön hat ein bereits im 19. Jahrhundert verblichener Hamburger Arbeiter mit einem Insekt zu tun, das nach wie vor in sich von Blüte zu Blüte brummt und den Saugrüssel gar nicht voll genug bekommen kann vom köstlichen Nektar. Dieses Rätsel werde ich später auflesen. Wie die gutmütige pilzige Erdbiene ist auch der ebenfalls gut in Pelz gehüllte tagtägliche Stammgast nicht aus unserem botanischen Garten wegzudenken. Ich habe das Kerlchen aus der Familie der Felide frei nach Robert Crumb, Fritz the Cat, getauft. Äh, während die Hummeln übrigens im hektischen Endspurt sind, weil sie noch rasch die in ihren Erdlöchern heranwachsenden Bruten des kommenden Jahres mit Futter versorgen müssen, hat Fritz es nicht so eilig. Er, <lacht> er schaut bei seinen Kontrollspaziergängen gemächlich nach dem Rechten bei Blüten und Bäumen und lehrt mich nebenbei die Kunst der Entschleunigung. Äh, wenn ich nicht gerade im Rollstuhl äh, Karussell in der Rosarium-Rotunde spiele. Bei dem kleinen Hummelrätsel ging es übrigens um Johann Wilhelm Benz, den jeder Hamburger auch heute noch nur unter seinem Spitznamen Hans Hummel kennt. Auf ihn geht der Hamburger Schlachtruf Hummel, Hummel zurück, damit neckt. Kinder, den alten Wasserträger, und er revanchierte sich mit dem frommen Wunsch, Moors, Moors, Kurzform für Climby on Moors, auf Hochdeutsch, fass mich am Arsch an.